Stoppen Sie die Infusion mit der Stopptaste und halten Sie On-Off gedrückt, bis die Pumpe komplett ausschaltet. Dann öffnen Sie die Tür an der seitlichen Verriegelung, legen das Infusionsbesteck ein und starten die Pumpe wieder mit On-Off. Nachdem der Startvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste Info bis zum Bildschirm Volumen gegeben, gehen auf Einstellung ändern, dann auf Mehr, bestätigen jeweils mit der grünen OK-Taste okay und geben dann den entsprechenden Code über das Ziffernfeld ein, den Sie auch mit der grünen OK-Taste okay bestätigen. Nun können Sie die Sperre der Pumpe ausstellen und das gesamte Programm der PCA mit OK bestätigen oder über das Ziffernfeld abändern. Am Ende des Durchgangs sperren Sie die Pumpe wieder mit OK. Zum Entlüften des Systems drücken Sie die orange Prime Bonus-Taste zweimal, geben den Code ein, bestätigen ihn und können nun mit den entsprechenden Tasten das Entlüften beginnen und beenden und danach die Infusion starten.